Verändert sich politische Bildung nach Snowden? Meine Antwort ist dazu, nein, sie verändert sich nicht. Weil die Themen und Inhalte, die Herr Snowden letztendlich aufgedeckt hat, waren davor schon bekannt. Es war bekannt, dass es risikoreich ist, wie man mit seinen eigenen Daten umgeht. Und deswegen geht es immer wieder um die Frage, wie wichtig ist mir Freiheit, wie wichtig ist mir Sicherheit. Ich muss die eigene Balance finden. Und deswegen muss die politische Bildung immer wieder diese Frage bearbeiten.